Hallo, heute mal äh, ein Video, das eigentlich gar nicht so geplant war. Ne? Ich bin hier unter Lubuntu 15.10. Nun, eigentlich nette Sache. Ich wollte ein ganz anderes Video machen. Ich wollte mit Rekord My Desktop hier diesen Desktop aufzeichnen. Ne? Also, wollte dann zeigen, jawohl, Lubuntu 15.10 Touchscreen geht und das ist noch nichts Besonderes hier quasi. Das ist, äh, ich habe meinen alten Dell dran. Der hat nur eine CPU. Gut, äh, Problem war Rekord bei Desktop äh, hatten nur schwarze Bilder gemacht. Deshalb heute mit meiner Videokamera nebst Kontrollmonitor, ja Kontrollmonitor, äh, den ich letztens mal vorgestellt habe, dass ich mal gucken kann, was da so aufgenommen wird. Hoffentlich klappt das äh, und Aufnahme über mein Smartphone, ja über das Smartphone aufzunehmen. Gut, jetzt sehe ich also ungefähr, was ihr so seht. Äh, ja, eigentlich war Rekord das, das ist jetzt schade. Es ist jetzt ein, kein, kein Video mehr geworden zu Ubuntu 15, also Lubuntu, äh, was es alles kann, oder was es nicht kann. Äh, das ist äh, so ein bisschen undisponiert jetzt hier. Gut, was ging nicht? Ich konnte zum Beispiel nicht äh, GUVC VIEW, obwohl installiert. Ich kann ja rumtatschen. Ja. Und zwar haben wir unter Unterhaltungsmedien eigentlich äh, GUVC VIEW. Das schmiert aber immer ab mit einem Fehler. Das ist jetzt nicht so schön. Ne? Und darüber bin ich dann gekommen auf ein anderes Programm. Ja, gut. Jetzt äh, startet versehentlich. Ich startet es eigentlich versehentlich. Äh, ich zeige da kein Video auf. Ähm, äh, bin drauf gekommen auf Kamorama Hilfe. Über Kamorama 019. Ja, Kamorama 019 bin ich drauf gekommen. Gut, das funktionierte. Cheese ging erstmal auch nicht. Ich habe jetzt noch diverse restriktierte Extras installiert, war nichts zu machen. Gut, die Webcam befindet sich jetzt hier oben, wenn ihr das seht, da oben auf meinem Monitor. Ähm, jetzt noch mal probieren sonstige. Ich bin ja flexibel, ich kann ja mal gucken, ob GUVCW mittlerweile geht. Nein, geht nicht. Habt ihr gesehen, es kam kurz. Ist wieder weg. Cheese wollte auch nicht und auch mein selbstgeschriebenes Skript für Webcam ähm, hatte ich mal in einem Video gezeigt. Ging nicht. Eigentlich wollte ich hier ein, ein wunderschönes Video machen. Ne? Wunderbar. Ich sag, das geht ja auf dem alten äh, Dell. Wunderbar, obwohl der nur einen Prozessor hat, einen Intel Celeron 2,53 GHz. Der Rechner der dieses Bild erzeugt, ist über 10 Jahre alt. Ja, also 2005 so umgebaut, jetzt haben wir bei 2016. Ne? Da wollte ich lobend das hier erwähnen, aber dann ging so einiges nicht. Ne? im Nachhinein auch ein Glück, äh, kann ich euch dann zeigen. Also, was aber geht, ist, wenn ich einen Touchscreen-fähigen Monitor an diesen alten PC anschließe ne? und dieser Touchscreen-fähige Monitor hat einen separaten USB-Anschluss. Ne? sodass das herumgetatsche dann wie eine Mausaktion ausgeführt wird. Das funktioniert prima. Das ist deshalb ganz äh, interessant und witzig, jetzt mache ich noch ein an, damit er mich auch schwätzen hat. Da bin ich wieder... Äh, also das ist deshalb ganz witzig, weil normalerweise die neuen Geräte, die man so kauft, ne, die sind zwar auch zum Trennen, ne? Da hast du einmal den Bildschirm und den Computer, da kannst du so wie so ein Laptop zusammenstecken, nur... Nachteil von den Geräten ist, die gehören halt nur zusammen. Hier ist es so, dieser Bildschirm, den kann ich weiß Gott voranschließen. Da habe ich VGA, DVI und HDMI und kann mir das Ding weiß Gott voranschließen. Zum Beispiel an einen alten PC. Bei den Kombi-Geräten, die man fertig kaufen kann, da passen nur die Dinger so zusammen. ja, also wie, auseinander wie so ein Tablet. Also, Lubuntu. Habe mir nachinstalliert, äh, Thunderbird, E-Mail, Nachrichten, wunderbar, einwandfrei, gerne und Firefox äh, ist schon dabei in der Version 42, also steinalter PC und wir haben die Möglichkeit ähm, dort einen aktuellen Browser zu haben. Der Firefox ist natürlich wegen einer CPU ziemlich langsam, ähm, weil halt die ganzen Plugins und Flash und so weiter dann auch noch mitspielen wollen. Ansonsten ist Lubuntu auf dem steinalten Dell prima. Wir haben installiert Firefox, äh, Thunderbird habe ich nachinstalliert. Grafik haben wir nicht, GIMP vorinstalliert, kann man nachinstallieren. Da ist so ein komisches MT Paint. Ja, was ist mit dem MT Paint? Jetzt bin ich auf Simple Scan gekommen. Da ist es für den Scanner, für den Drucker. Die vielleicht die Sonnenbrille doch ausziehen sollen. Grafik, Das ist so ähnlich, ja, also nicht so ähnlich wie GIMP. Das ist nicht so komfortabel. Da kann ich zwar hier dank Touchscreen auch was irgendwie machen. Ähm, ne? Kann sich zum Beispiel mal irgendeinen Stift auswählen und Hallo schreiben. Der Stift ist natürlich ein bisschen klein. Kann man das überhaupt erkennen im Video? Ja, aber zum Beispiel weiß ich hier nicht, wie ich ranzoome und so weiter. Das ist nicht so ganz eingängig. Dieses Programm, ne? also dann, also auf dem steinarten PC mit äh, Touchscreen, geht wunderbar. Auch der Desktop sieht hübsch aus, finde ne? ich, mit, mit dieser Grafik. Gut gelungen, alles bewegt sich relativ schnell. Ne? Das ist halt jetzt ein Rechner mit nur einer CPU. Ihr seht das ja jetzt in echter Geschwindigkeit, weil Rekordmann Desktop halt nicht läuft. Ne? Das ist halt der Vorteil. Habe ich mir entsprechend schon eingestellt. Machen wir mal U-Name minus A. Und Brille ab damit euer Kerakan LSB Release. Minus A. Prinzipiell, ja, prinzipiell ist äh, Ubuntu 15.10 empfehlenswert, denn es läuft ja. ja. Aber im Detail äh, versagt es zumindest bei mir, bei manchen Programmen. Hier waren es GUVCW, dann war es Cheese äh, und dann ja, Rekord mehr Desktop halt. Ne? Liegt vielleicht auch nur an der CPU oder dass die Grafik halt kein OpenGL oder wie auch immer braucht es eigentlich auch nicht. Dafür ist ja Lubuntu da, aber es gibt kleine Einschränkungen und die gefallen mir. Nicht so gut. Ähm, gut, also wer zu Weihnachten alten Rechner kriegt, den äh, sollten die Eltern zumindest mal ein Touchscreen ja, spendieren. Einen, der separat installiert ist, ne? also der nicht zum Gerät hört, sondern der viele Anschlüsse hat. VGA, ähm, HDMI und DVI. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss. Tannenbaum, du Tannenbaum.